Hi und willkommen. Mein Name ist roll b und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Mal, sogar das Speicherding hier passt sich uns an, sehr gut. Wir sind in polis mit ja Mike, nee er ist Mike, Sally und Boo und wir mal ein Foto von ihr. Da mal verdammt. Und du auch, Sally. Ja, guck uns gar nicht an, ey. Du willst mein Foto machen? Klar, ich denke, das ist in Ordnung. Und unsere beiden zu klopfen hier. Okay, und Mike. Okay. Hätte besser sein können, aber was soll's? So, wir müssen hier aufspringen wollte ich denn da schon wieder? Da muss ich direkt drücken ne? hier wird die mit Einschlag schlag hier fertig machen mit unseren magie schüssen wenn ich einfach unter diese tür bleiben hat sie irgendwie sicher aus aber bei ihr ja, mich gar nicht ich will ja diese erfahrungspunkte und so haben ne? alter ähm, ja so, so habe ich mir halt gedacht man, das ist voll wie ein travers hier im riemann of distance dann habe es auch so schienen ja wo man ganz rutsch konnte diesen post äh, diesen postgebiet hier ich post office ich bin ja kurz davor zu oh gott aber ihr seid alle hier gut ich habe jetzt feuer aber macht er jetzt dann kann ich ja bestimmt folger jetzt einsetzen wenn ich damit auch genug treffe Ich bin immer so... verliere immer so die Hälfte meiner HP, Habe ich so cool. Das ist so geil. Ich frage mich, ob das den boss kämpfen, ja. Das bringt. Kombu-Bus. Oh, geil. Hallo, was haben wir hier? Wäre ich ja noch mal hingegangen, bin, ne? No, Combo Boost, das verstärkt kombos Combo Abschlussangriffe, ne? und geht's Länger die Combos, höher der Schaden. Die Werte kann aufgestapelt werden. Ja, erst wenn ich mehr Combo Plus drin habe würde ich mehr Schaden machen. Aber ich will meine kombos eher kurz halten. Ich weiß nicht genau wieso, aber. Ich habe die lieber mal kurz anstatt irgendwie so eine 56 lange Combo war schon immer so und so wird es auch bleiben. Also wollte schon sagen, warum wurde ich geil? Ich bin voll AP, aber der hat Mike gehalten. Ne? Die Kloben heilen sich gegenseitig. This door da sind wir rausgekommen ne? wir können sachen klettern wieder ich bin aber neuer zweiter form ok sternschild plus ich habe gerade mich auf den abend nehmen. ich habe mir gerade neu geholt ey. blitz so ja wofür ja ist das halt aus natürlich was halt das aus Sieht aus wie voll so ein trauriger Roboter. Ich hasse mein Leben. So. Ja, ich mache immer nur alles kaputt. Okay, man kann ja nicht unendlich mal machen. Ein bisschen schade finde, aber vielleicht irgendwann mal. Ah, danke. Gut. Eine ja, Tür hat uns noch zum Anfang zurückgebracht, ne? Hat er gesagt. Gut. Lass mich raten. Er folgt uns. Ja. Hm. Warst du die ganze Zeit daran? Nee, ne? das hat Sally bemerkt. jetzt kommen wir in die normale Welt, ne? Also im Boostzimmer. Heißt die echt buch nee, nee. Also. Der ist offensichtlich nicht wirklich so, aber so wird die halt im Film genannt, ne? Wie ist, dass es der letzte zu Er war Okay. How do you even get back here? The door we sent you through is sawdust. Yeah, and I almost got turned into somebody's wallet. Lucky for me, a real nice guy came along and fixed the door. So here I am. Das nach dem Film, ne? And starting today, I'm numero uno. Top of the leaderboard, baby. Ha! You a top laugh collector in your dreams, Randall. My laugh totals are off the charts. Who said anything about collecting laughs? I'm after negative emotions. And my new friends have kindly invaded the factory to get them for me. Hmm. Negative emotions? Who's telling them now? Yeah, Organization 13 must be helping them. Laughter's just not sustainable. Once Junior chorts his last chortle, you've got to start over. But negative energy, especially sadness, give them something that really breaks their little hearts, and they'll stay sad forever. We'll never have to worry about energy again. We're not going to let you hurt anyone like that! Huh? Not you or your little unversed helpers! Just try and stop me. You'll see soon enough. I am gonna be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What?! And that goes for the rest of you too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now. And I suggest a few improvements. Some real doozies I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means business! He'll never quit. We have got to get food and safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. Yeah. Okay. Die Fabrik. Yeah, don't out here, sons. wenn wir auf solche Sachen zu sagen. Ich meine auch, wenn ich irgendwie das Spiel lade, also dann sagt mir immer kofi oder Donald hier, was wir als nächstes machen müssen. Aber wir müssen halt nicht unbedingt sagen nach einer Katzen oder so. Ich war ich war dabei, also und es ist vor fünf Minuten passiert. Also braucht er nicht unbedingt hier erwähnen. ist cool feuer frei meine klone Ach, das finale wird einfach nur verlängert dadurch Okay, also wir können dieses ding no, no, no, no, no. also wir können irgendwie diese weißen form also wir können irgendwie nicht weiter ich wollte eigentlich den halten und er ist gerade natürlich nicht da gewesen wie zum beispiel die Helfschere waffe die kann sich ja erstmal hier zu so einem hammer verwandeln und dann zu so einem bohrer oder diese pistolen und ich kann im kreis gelaufen oder ja diese diese waffe die sich in zwei pistolen verwandelt sie auch einmal in eine Pistole und dann so ein raketenwerfer verwandeln. Ich glaube, das scheint bei dieser Waffe nicht der Fall zu sein. Aber wir tun halt die neuen in Stab verwandeln. Wenn wir dann vier Dinger dafür bekommen, dann wird er dem erweitert. Hey, was ist This must be nothing we can't handle yep so is right <lacht> if you find a contraption controlling those things and smash it that should do the trick yeah. maybe we can use the parts here to avoid the lasers wie <lacht> du halt einfach nur vorbeigeflogen ist <lacht> ohne ein Geräusch Boah. als wäre ich gestorben gerade ich brauche nicht so ein Klimbim. ich mache einfach na ja, komm doch nicht so einen Ich bin voll locker durchgekommen ohne aua oh gott macht sogar halbwegs schaden ich weiß nicht warum ich die ganze zeit zum königsanhänger wechsel ich denke nur immer wenn eine Katzin kommt dann wird hier mit dem königsanhänger umlaufen also statt mit so einen komischen dingen um die katzdienst irgendwie stärker zu machen, sage ich mal. Die müssen besser aus, wenn wir mit unseren originalen Schwert laufen Na, so, ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um. Es ist diese Welt ist nicht so weitläufig wie das Königreich von Corona oder der Olymp. Also das ist schon mal sehr gut. Teils das heißt, muss ja nicht jeden einzelnen Winkel oder so abtasten wieder, um irgendwas zu finden. Dann bin ich lieber in so einen geschlossenen Raum oder so. Halt. Da ist aber schon auch so ein Mickey mauszeichen ne? oh, hallo. Oh. Mich hier um, ich habe bestimmt schon wieder einige verpasst. Also, zwei hatte ich gefunden. ne? Sind auch welche, ne? Okay, bis jetzt habe ich noch keins gefunden. Also, ich hoffe, hier ist keins. Vielleicht muss ich halt eben auf screen suchen. Ne? Ihr wisst ja, wie er hier abläuft. Langsam, ne ja, drei, vier Leute, die sich das Projekt angucken. So, hier. Haben wir mal das, das haben wir noch gar nicht gemacht. Andaleral! Okay. Okay. Ah, Dreck, nein, das wollte ich nicht. Ah. Ich muss erst mal gucken, wie das hier funktioniert, okay. irre tasten aktiviert. Ja, damit ralf versuchen mal, vielleicht noch mal. und unten waren so vier Dinger. Ich dachte, ich kann so zwischen den herwechseln. Deswegen habe ich L1 gedrückt so, so im Sinne von ich kann da irgendwie so da bewegen und gucken, ob ich da auswählen kann. Aber allein tut man ja hier die Dinge abbrechen, die die Fähigkeiten und so Beschwörungen. Also ja, das war vielleicht nicht so eine gut. Also ja, versuchen wir gleich noch mal. Betcha, there's a lucky -bomb here. Oh then Wo Goofy. Wouldn't Goofy? Was du eins gesehen, Goofy? Wo denn Goofy? Goofy. Let's see. <laughs> oh. Oh, hi. Um, das war die Melodie von Splatoon. Komm schon, ich wollte gerade Zeugs kaufen und so. Wir haben gar keine Nase, habe ich gerade gesehen. Lachen, naja. Nee. Uh, <laughs> mm. Mm. Huh. That's good. Yep, take it away. Nice try, Mike. What? I'm not doing this alone. Hey, you, not me. Oh, come on, Sully. Whoa, <laughs> no, stop. Sully, not what I had in mind. Okay. war irgendwas sehr seltsames. Oh. Oh. It's on. Nice work, guys. Wie denn jetzt so aus? die sehen so aus ich muss ein foto von den beiden machen so, ich hätte mal von rapunzel ein foto machen sollen als sie nur lange haare hatte. hat ärgert mich so ein ganz kleines bisschen schirmröschen ja. Abwehr plus cool. So, Königsanhänger. Hochlevel. Komm also, schon, ich mir auch eine Fähigkeit damit. So, ich tue jetzt einfach von allen ja irgendwann mal was. Schmieden, weil ich nicht weiß, ob ich schon was davon gespielt habe. Ich muss bestimmt irgendwann mal alles davon schmieden. Also ja, mach mal einfach mal. machen Ja, irgendwann einmal hier, mein Geld achten und so. So Sachen hier sammeln, ich kann ja ein paar Sachen auch kaufen, also ne? hier Kristalle und also was. Tropfen, Spitter und was weiß ich. masken So viele Sachen, die man kaufen kann. Ey. So, was habe ich hier. So, guck mal. Glücksembleme. Oh, wie der Weg meine Augen und zu so offen gehalten. Guckt sich da da an, da muss ich immer von hier aus bis zum Mogel -Shop wechseln. Das finde ich ein bisschen doof, Hätten so ruhig hier so machen können, dass man irgendwie weiß nicht, im in der Schmiede irgendwie wechseln, äh, nachgucken kann, was man schon hat und so. alles klar nach oben aber gesagt vorhin splatoon der jetzt sehen sie so aus werden sie aus irgendeine platon schlacht habe so, ich ein Foto gemacht hey, out? <lacht> ich von denen, ich auch ein Foto machen Mach mal einfach ein Foto von denen. Bist du im Wasser Ah. Boah, Mat. Finde ich gut hat die auf mich losgehen soll. Oh, voll egal. Gut gezielt. Ich habe da hinten irgendwas getroffen, glaube ich. Nicht ohne, ich an Gelb werde. Aber oh, gut gemacht, Donald. Was tat? Aber oh, ich habe gerade gemerkt. Gesichter unten rechts ändern sich, wenn wir im Kampf sind. Habe ich mir hat nur eingebildet. So. Ja. kommt mal her. Ja. So. Jetzt verpasst wird Kann er mal klappe halten? so jetzt betäubt weil wir den geworfen haben ich wollte schon sagen ist ja schon wieder tot hm. Hm, no, ist nix, ne? na, ist nichts mehr da sind wir hier auf der anderen seite Das sieht übel aus. Müssen wir dadurch? Ich glaube, wir müssen dadurch. Ne? Okay, das sieht mir so richtig aus. Und das sieht auch richtig aus. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal hier durch. Komischer Close-up. So, dann müssen wir kaputt machen. Nee. Das ist eine große Truhe. Boom. Golf spielt okay, Sollen wir auch mal wieder spielen. Irgendwann, das mal will ich die Welt hier erledigen. Äh, irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe schon wieder vergessen. Ey. Ach ja, ich habe ja allerdings bekommen. Ich eine Mission oder so: Abwehr plus. Wow. Emblem, da ist doch irgendwas bestimmt hier. Meister als Kette, wo ist es? Diese rand altkette alt kette verleiht der rein von Staatsverbesserungen. MP hast. Hmm vielleicht mal anders anderes ausrissen außer aber wir sind noch nicht so wir haben noch nicht so viele probleme habe ich sorge für wir tun echt wenig <lacht> Dinger lernen Ich hoffe, wir können den bekämpfen. bin äh. ich da runter? Ich habe wohl keine Wahl. So, ach verdammt, ich habe keine volle AP. Gott. So, äh. So mal das hier. Maximum Zauberstab. Lass mal gucken, was das. Ohne Dings macht. Oh. nicht in den zaun rein so jetzt war doch mal noch mal wer kann so die dinger ich nur wissen was das macht ne Verstehe irgendwie nicht so. <lacht> oh, du hast noch ein paar p ich wollte schon sagen. Ah, neue Rüstungsdot und Blitzbrust, cool. Direkt mal aus, was wir jetzt. Genug Dinger, ne? Cool. Schon wieder alle voll, habe ich gerade gesehen. Wow. Ich glaube, es ich gibt immer ein hm. aber Wir geben wir mal ein Feuerreif, einen Feuergarreif meine ich. und ein blitzrasch spange was haben wir die ja gar nichts anderes was so war ja die ganzen sachen hat die geilen sachen warum auch nicht ne? wenn ich kaputt gehe dann ist game over wenn ihr kaputt geht dann heile ich euch wieder hoch oder ihr kommt noch ein paar eine minute irgendwie wieder aber wenn ich kaputt geht dann haben wir ein problem Also Gott, wir sind alle fast tot. oh Gott, ist gar nichts geil. Na, schon wieder so ein Ding. So hat echt komischen Gesichtsausdruck in dieser Form. mir noch nicht so schnell, Mann. Ich kann eigentlich hier drunter bleiben die ganze Zeit, ne? Au, sterben ja nee. Ich mal sehr stark an er überrufe geil als mich toll donald <lacht> aber einfach nur so donald so <lacht> wie auch immer man dieses geräusch macht Uh. Oh Gott, was? <lacht> <What? lacht> also ich verstehe. Hätte er da erschießen sollen, dann hätte man sich da irgendwie. Hingegrätscht schnell Wasser, aber die schon mal hier. So erstmal Dinge ausmachen. Ne? Immer noch eine Kombo danach. ja gar nicht kaputt? Nein. Sie haben mir Sachen in den Weg die ich nicht kaputt machen kann. Okay. Once we get through here, we're clear. Yep. Das ist <laughs> Nein. Hey, hey. Show a little finesse. Wir haben noch keine Ahnung oh. Computer. Finger weg. Rats. Randall muss wir <laughs> Als wir Maybe da angefasst haben. Oh, that's brilliant! <laughs> <laughs> Hang on! Oh. Oh. Think I've got a better idea. If we can just <laughs> short it out, the lock will disengage. And lucky for us, Boo is a walking energy generator. Hmm. That might work? You're our MVP, Boo! <laughs> oh. <laughs> Oh mein Schlüsselschwert. Ja, ich meine Mike. Mike. Genau. Da müssen wir wieder zum Lachen bringen. Na, komm mal hier raus. Komm oh, mal hier oben Hier oben ist glaube ich sicher, ne? Oh, ich hab gar nichts. Oder da einen halben Balken oder bin ich mit einem rein. Was <lacht> ja da einfach eingefroren wir machen wir es bei den dicken erfällig ja Donald Meteor mein Dreck. Ja, wieso ist manchmal Raketen tanzen manchmal Meteor das verstehe ich noch nicht mal auch irgendwie beeinflussen oder ist das zufällig Oh, ich habe doch Aha. Das darf... Aha. Ja, miasma kristall mag Ja, wir müssen ihn ja zum Lachen bringen. Oh, Donald. So kann man allerdings ja rufi bombe das, wenn sie das nicht zum lachen bringen dann weiß ich auch nicht so, wenn wir mal ja die leute einfach weghauen wenn es darum geht viele leute auf einmal wegzauen dann Boah, bleibst du hier ist die waffe glaube ich die beste hammer aktiviert oh. Oh, Piratenschiff, piraten schiff kann einsetzen reingehen. Okay, ich glaube der hand sich jetzt noch größer aus hier geblieben Sagte er als das ding sich noch nicht mal bewegt so, jetzt erstmal mal piratenschiff ein <lacht> ja man muss einem rhythmus drücken aber anscheinend nicht <lacht> Weil, so eine dramatische Pause, oder bin ich mir halt noch ein Illusionstab aktiviert und Feuer und Feuer, das ist so übertrieben. Hohe ja, ich müsste jetzt holen. Gab es gar keine animation einfach nur meinen Stab ausgehalten. Donald Meteor, wie scheint du das jetzt öfter zu aktivieren? Und irgendwie von der Waffe, wenn vielleicht sein. Oh gott mhm. da habe ich beinahe getötet was zum teufel hm, mach mal Alpen, ja, ich glaub, ich noch mal kollege ich glaube ich werde da nicht getroffen ey. ja kann ich mal kurz Jetzt ne? dagegen habt Da so, sind wir noch Gegner irgendwo. Einer. Egal. Und jetzt. Strike. Combo Meister. Oh, das ist eine gute Fähigkeit. Kann ich angreifen, obwohl ich die Gegner nicht treffe, ne? Also Combos machen. No use. We need a bigger burst of laughter. Would you care to do the honors? I'd love to. Ha! Ha! Ha! and set! I'm not cut out for this racket. Come on, it's a tennis joke. Should I have gone with ping-pong? Nothing could have saved that one. Mm. Wait! Whoa! Nobody move! I dropped my contact! I don't think Boo's gonna get it, Mike. Uh, Do you get it? Yeah, it's because his eyes mm. so big. Mm. The joke is, you can't lose a contact the size oh. of a dinner plate. Oh, fine. <laughs> <laughs> You're supposed to be doing dish! I am, once I'm warmed up. Sora, do the funny face special. Huh? What? Ah, uh, you insist. Bring Kingdom eins. E Everybody join in. E <laughs> e <laughs> Hat Kingdom Hearts 3 sich mehr oder weniger über Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 1 ja. lustig gemacht? Wo diese verblöhte Fratze, die so die gemacht hat, also als Goofy als als als und Roald getroffen hat. Übrigens, Randall. Ich dachte, er meinte, er ist die Person, die ihm geholfen hat. Hey! Nope. Just leave him. Don't think he can cause us any more trouble. Kenny! Besides, we gotta focus on getting Boo home. You're right. Boo's door has to be somewhere in the vault. If we head outside and go through the power station, we can get to the door vault that way. Follow me. Okay. Ich folge dir, ich gehe vor. den Angst spürbar, die Menge ein wenig. Lacht Plakette, also Pakete habe ich gelesen. Na gut. Gut, da haben wir schon mal gesehen, Organisation ist hier. Yay. Ja so, kombo Meister ein kommst vor selbst wenn ein angriff den gegner verfehlt Lachplakette. plakette motring genau den habe ich auch wieder Vita wieder lädt sich die Situationskommandoleiste je nach aufgewandten mp auf er kann aufgestaubt werden Oder halt ja, du kriegst den Mutring, ne? Ach, tut den Angriff erhöhen. Oh. Lackplakette. Hm. Äh, lass mal so. Er hat diese ganzen coolen Sachen, also lassen halt. wir eine neue Fähigkeit. Immer noch, ich aber sitzen ja aus, ich denn so viele Dinger. Ihr Spieler verpasst haben, gibt es einfach nicht. Aber hier habe ich anscheinend gut Sachen gefunden. ich nehme mal an da war nichts mehr Ne, also äh, gehe ich jetzt da nicht noch mal nachgucken ich hoffe sind dass... ja doch der fall ist gesehen feuerwehr röschen sachen nicht erfinden ne? so jetzt nie aus nicht so gut oh, nichts okay kann ich so damals kaufen oder irgendwie so was florie kann ich kaufen was sagt mir hat doch einer Die ganze mit mit schwachen Schlüsselschwert um So, auch da, Mast und Adamant. Da kann ich bestimmt noch nicht wollen. Gut zu wissen, dass ich wenigstens hier die Dinger kaufen könnte. Wie weit sind wir hier in dieser Welt? Je nachdem. Okay, müssen wir im nächsten Part hier schaffen oder? Oh, ich muss niesen. Oh. Okay. okay, entschuldigung Ja, machen wir. Das. Aber nicht jetzt mal. Tun wir noch ein bisschen mehr erkunden und dann noch wir weiter, wo ich sagen. Im nächsten Part. Oh, okay. Ich kann einfach mal so gleiten. So, oh, ich bin auch kurz vom Level ab. Perfekt. Attraktionszeit plus. Geht mir aus dem Weg. Boom. Ich glaube, viel FP ich habe, ne? Die dünne ah. spielen wir ja noch weiter. Oh, ja. No! Disregard Code 835, 7216 in progress. We have visual on unidentified life forms. Suspected cause of the conflagration. Code 7216 over. We got get the boost door. Yeah! Ich hab langsam haben wir es verstanden. Wir müssen zu ihrer Tür. It's a total mess. Ich weiß, Mikey, aber jetzt müssen wir einfach weitermachen. Was auch immer hier noch kommt, wir machen das noch. Bosskampf. Ja. Sah schon so aus. Stand aside. We'll get this fire put out pronto. <laughs> Code 72 Unidentified life form sighted. These guys are our specialty. What's that? <laughs> Ich tu einfach noch mehr Feuer hier. Entfachen. Oh Gott, ich hab keine... Oh Gott. Okay, komm daher. her. ist das? wird echt einer meiner lieblingswaffen meiner neuen und feuer oh Gott diese viecher die machen mich fertig oh ja die bitte macht das Viech bitte alle schon wieder k.o. ich glaube ich bin ein bisschen unterlevelt oder will ich mir halt noch ein hey, muss ich nicht von die augen foto machen oh, ja. weil man muss das feuer ausmachen ich glaube ja ja, sieht fast so aus. ja das ich um. Was darauf zielen, verdammt. Ja, Jemand, das muss ich machen, ne? Ich mache es aus mit Eis ne? statt irgendwie Wasser oder so oder auch nicht. Da <lacht> ah, kann schon passen. Ich krieg Wasser, Feuer mit Wasser. You. You yes, we'll hm. yeah. was oh, Ich dachte, ich. Wir sind irgendwie Aber okay. Wollt ihr? Tschüss. euch. Okay. Oh, ja. Auch oh, nicht schlecht. Okay. okay. machen wir hier Zeug. Ich wollte schon sagen, da war jetzt nicht eine miesem Schilder oder so drin ne? Ich kann halt Feuer für euch ausmachen, ne? wenn ihr mich hier lieb fragt. weg von mir. Ich bin schon zu voll von euch, Büchern. Da noch so viel Schaden. Scheiß. So, egal, jetzt kommt er zu mir. Was hat steht immer, mal, oder? Richtig Bock überlegen. Ja, machen wir es trotzdem. <lacht> Schöne Level-Ups. Das oh ja. Okay. Der ist weg. Ich nehme an, wir haben ja alles erledigt. Ne? Machen wir den wieder, Mike. Ah, der arme Lappen, der arme Schwein. Das arme Schwein. Ah, okay, War schon sagen, wie komme ich hier weiter? Und dann habe ich mich daran erinnert. Ich kann ja, wenn du hochlaufen so wie neo und laufen anderer leute mir mir jetzt nicht einfallen sie eine truhe die dinger die um die herum fliegen weil sie nicht sind irgendwie ich mich noch daran gewöhnen oh, da machst brauche ich irgendwas meine Waffen. <lacht> Kühle dich mal ein bisschen ab. Wasser hier. <lacht> <lacht> <lacht> Wo no, ist irgendwas. Habe schon wieder so viele Sachen hier verpasst. Ey. unter irgendwo runter zu springen Fall hazard. Wo muss ich hin? nein wird irgendwie dahin gesteuert ja gut. zum glück habe ich angegriffen ich wollte so oder so so darunter donnern aber trotzdem mit ist zirkus hier ist ein Speicherpunkt, da würde ich sagen, hier ist ein perfekter Ort. Um einen Schnitt zu machen. Ja, ich würde sagen, dankeschön schön fürs Zuschauen. hinterlassen ein Like, ein Abo ein Kommentar, als wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.